Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn Mose hat von mir geschrieben. Dies sind die sehr bekannten Worte von den Leuten von meinem jüdischen Volk an äh, äh, von von ja, Jesus an den Leuten von meinem jüdischen Volk vor ca. 2000 Jahren. Und für uns heutzutage, wie ich schon mal gesagt habe, äh, denn ich sehr ich dieses Zitat sehr gerne äh, immer wieder zitiere. Äh, wie ich so immer sage, das war damals eine krasse Behauptung. Mose hat von mir geschrieben, als ob ich heute stehen würde und würde sagen, Mose hat von mir geschrieben oder Jesus hat von mir geschrieben oder sowas. Für uns, wenn wir durch die, das Neue Testament lesen, ist es selbstverständlich. Natürlich hat Mose von Jesus geschrieben. Wir wissen das, weil Jesus der Messias ist. Und das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin. Aber für die Leute damals, es war eine krasse Aussage. Und in, äh, in den letzten Jahren habe ich dann immer wieder Verschiedenes mitgebracht zum äh, Gottesdienst, zur Predigt äh, oder zu Seminaren. Und wir haben zusammen angeschaut, äh, wo Mose über Jesus geschrieben hat. In den Festen, das Passefest, Pfingsten, Laubhüttenfest und so weiter und so fort. Auch in den Opfern, also Brandopfer, Speisopfer und so weiter und so fort. Da finden wir auch Jesus. Im Leben von Mose selber finden wir Parallele zu Jesus. Aber heute möchte ich einen anderen Bereich angucken und zwar Jesus in der Geschichte vom Alten Testament. Und die Geschichten im Alten Testament, sie sind sehr, sehr geliebt, vor allem im Sonntagsschule, ne? Für alle, die so äh, christlich aufgewachsen sind, da in der Sonntagsschule hast du immer wieder Daniel und die Löwengrube gehabt. Oder Simson oder David und Goliath. Ja, das ist natürlich prima ne, für Kinder. Wunderbar. Aber sie sind viel mehr als nur Geschichte, Geschichten für Kinder. Sie haben etwas äh, auch an uns zu sagen. Und meiner Behauptung heute ist, dass im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel, finden wir nicht nur Jesus, nicht nur das Evangelium, sondern die ganze Weltgeschichte im kleinen Format. Vielleicht eine krasse Aussage am Anfang, aber ich möchte euch so ein bisschen äh, einen Appetit geben für das, was dann kommt. Aber warum würde Gott das machen? Warum würde Gott äh, die ganze Weltgeschichte schon im ersten Buch der Bibel im Kleinformat äh, verpacken? Ich glaube, er gibt uns die Antwort später im Jesaja. Jesaja Kapitel 46, Vers 10. Es gibt keinen sonst, sagt Gott über sich selber, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von altes her, was noch nicht geschehen ist. Ich mag das so sehr, dieses Bild. Von Anfang an, ich verkünde den Ausgang, sagt Gott. Warum? So, dass er die Ehre bekommt, wenn es dann zustande kommt. So, dass wir staunen über ihn. Boah, was für ein großer Gott wir haben. Und so, dass wir weiterhin ihm vertrauen, Schritt für Schritt, jeden Tag. Also, wo finden wir Jesus? In welchem alten testamentlichen Geschichte? Heute möchte ich die Josef-Geschichte zusammen anschauen. Aber gleich am Anfang haben wir ein Problem, denn äh, es ist nicht wirklich die Josef-Geschichte. Oder mindestens nicht laut der Bibel. Äh, wir fangen an im Kapitel 37 und da sind die Überschriften in unseren heutigen Bibel zu finden immer so etwas wie Josef und seine Träume oder Josef und seine Brüder oder die Josef-Geschichte oder irgendetwas über Josef. Aber das Problem ist, im zweiten Vers von diesem Kapitel, wo die Josef-Geschichte eigentlich anfängt, lesen wir, dies ist die Geschichte Jakobs. Ha? Nein, nee, das haben wir schon gehabt, oder? Wir haben schon etliche Kapitel über Jakob und seine Frauen und seine Kinder gehabt. Warum schreibt Mose da, dies ist die Geschichte Jakob? Auf den ersten Blick vielleicht denken wir, es war einfach ein Fehler. Aber wenn wir näher anschauen, diese Wörter, dies ist die Geschichte, ist eine Formell. Und wir finden das zwölfmal, bevor wir zum Kapitel 37 kommen. Und jedes Mal weist es auf die darauf folgenden Versen. Also es bezieht sich auf die darauf folgenden Versen. Also wenn da steht, dies ist die Geschichte Jakobs, dann heißt das, dass für Mose, und auch für Gott ist die ganze sogenannte Josef-Geschichte eigentlich die Jakobsgeschichte. Und warum ist das wichtig? Jakob, wie ihr wisst, hat einen neuen Namen von Gott bekommen, hat mit dem Engel gerungen und am Ende hat der Engel oder Gott zu ihm gesagt, du kriegst einen neuen Namen. Du heißt ab jetzt Israel. Israel bedeutet der, der mit Gott kämpft. Das beschreibt unsere Geschichte, würde ich sagen, als jüdisches Volk, der, der mit Gott kämpft. Und sein Nachkommen, die Brüder, Josef und seine Brüder, sie werden zum Volk Israel. Und was in Israels oder Jakobs Familie geschieht, wird auch im Volk, in dem jüdischen Volk geschehen. Und was in unserem jüdischen Volk geschieht, wird auch in, die, in der Weltgeschichte geschehen. Also die Jakob-Geschichte ist die Geschichte nicht nur von ihm und von seiner Familie, sondern von das ganze jüdische Volk und nicht nur von dem ganzen jüdischen Volk, sondern auch die ganze Weltgeschichte im kleinen Format. Jetzt kommen wir endlich zu der Geschichte. Genug äh, äh, plappern über dieses und jenes. Jetzt wollen wir die Geschichte anschauen und ich möchte ganz schnell durch die Geschichte durchgehen. Wir gehen durch 13 Kapitel heute ganz schnell. Und Zuerst müssen wir die Rollenbesetzung anschauen. Wer ist wer in die Jakobs- bzw. Josef-Geschichte? Der Protagonist ist Josef. Und Josef, ganz am Anfang, ich verrate alles, Josef ist ein Bild für Jesus. Josef ist ein Bild für Jesus. Deswegen fängt die Geschichte mit ihm an. Auch wenn es der Jakobs-Geschichte ist, ist es auch die Josef- bzw. Jesus-Geschichte. Jesus, Josef, sie haben die Hauptrolle in der Josef-Geschichte und auch in die Weltgeschichte. Und es gibt etliche Parallelen zwischen den beiden. Die beiden sind von ihrem Vater geliebt. Das wissen wir von Josef. Er hat diesen Kleidungsstück bekommen, wir kommen dazu. Aber über Jesus sagt Gott höchstpersönlich bei, dem, bei seinem Taufer, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Später auch bei der Verklärung übrigens, sagte das äh, weiter. Also, ich habe schon den Kleidungsstück erwähnt. Josef bekommt einen besonderen Kleidungsstück. Und es ist nicht nur ein schönes Hemd, das hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung von diesem, von diesem Gewand, was auch immer das Sein ist, ist, ist ein Symbol von Reichtum, von Ehre, von Leiterschaft, von Erbe. Josef ist der Lieblingssohn von seinem Vater. Und in gewisser Maßen bekommt Jesus auch Reichtum, Ehre, Leiterschaft, Erbe von seinem Vater, aber nicht durch einem Gewand oder so, sondern die Realität, die Realität von diesen Sachen bekommt er. Josef tritt für Gerechtigkeit ein, als er seinem Vater über die schlechte Arbeit seiner Brüder erzählt. Manchmal, wenn wir das lesen in den ersten Versen von der Josef-Geschichte, denken wir, ach, das ist einfach ein, äh, wie soll ich sagen, ein, äh, ein Kind, der vielleicht nicht so gut umgeht mit seinen Brüdern. Aber er, ist, er hat tatsächlich das richtige, das richtige, die richtige Sache gemacht und hat seinem Vater gesagt, hey, meine Brüder, sie tun das nicht gut, du musst hingucken. Also Jesus tritt für Gerechtigkeit ein, sein ganzes Leben. Ist ja klar, er ist Jesus, er ist letztendlich der Richter. Als Beispiel könnten wir nehmen, als er die Verkäufe im Tempel konfrontiert und die rausschmeißt aus dem Tempel. Und durch die ganze Geschichte hindurch, die Josef-Geschichte und auch die Jesus-Geschichte, lesen nie, dass der eine oder der andere etwas Falsches gemacht hat. Josef, in allem was er tut, tut er das Beste, tut er das Gute. Hat, wir finden keine kein Schuld auf ihm in dem ersten Buch Moser. Und bei Jesus ist es genauso gleich, natürlich bei Jesus, denn er ist letztendlich der Messias. In Jesaja Kapitel 53, diese wunderbaren Kapitel, wo wir alles über den Messias erfahren äh, im Voraus, da lesen wir: Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Josef war, laut dem ersten Buch Mose, makellos. Jesus war auch makellos. Ich möchte übrigens nicht damit sagen, dass Josef niemals gesündigt hat. Das ist nicht der Sinn und Zweck von dem, was ich sagen möchte, sondern er ist dargestellt als jemand, der immer die richtige Entscheidung trifft. Josef hatte eine prophetische Begabung oder vielleicht hat er zu viel Käse gegessen, weil er hat immer diese Träume am Abend. Immer wieder kann er diese Träume deuten. Er hat zwei Träume gehabt, als er mit seinen Brüdern, und mit seinem Vater gelebt hat. Da hat er geträumt, dass all seine Familie zu ihm kommt und beugt sich nieder vor ihm. Stell dir das vor, wenn dein Bruder zu dir kommt und sagt, hey, ich habe heute einen Traum gehabt, du wirst... Du wirst vor mir beugen irgendwann. <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Situation in der Familie, ein bisschen peinlich. Ähm, Josef hat ja übrigens meistens ältere Brüder nahe und wir wissen, was passiert, wenn der junge Bruder etwas zum alten Bruder sagt. Ja. Jesus hat natürlich auch Prophezeiungen gesagt. Über den Tempel, dass es zerstört worden wird. Und das ist dann tatsächlich zustande gekommen. Aber er hat über andere Sachen prophezeit. Über die Behandlung seiner Jünger. Ihr werdet aus der Synagoge rausgeschmissen werden, hat Jesus gesagt. Ist dann zustande gekommen. Über die Zukunft. Alles, was geschehen wird. Einiges ist wahrscheinlich schon geschehen. Und einiges ist noch zu geschehen. Aber Jesus hat das alles im Voraus prophezeit. Jesus und Josef sind Gleich in diesen Geschichten. Jetzt kommen wir zu den Antagonisten, die Brüder. Sie hassen, ich konnte leider kein Bild mit elf äh, Brüdern drauf finden, also ihr müsst euch ein bisschen so eure Kreativität ausüben. Die Brüder von Josef hassen ihren Bruder, weil er geliebt ist vom Vater und weil er für Gerechtigkeit eintritt, und weil er diese Träume hat, letztendlich sind die Brüder neidisch, sehr, sehr neidisch. Die Brüder sind mein jüdisches Volk. In unserer Geschichte spielen die diese Rolle von den Antagonisten. Jesus ist letztendlich von uns gekommen. Er ist Jude, er ist ein Teil von der Familie. Dieser Streit, die wir über Jesus und den Leid von meinem Volk im Neuen Testament lesen, das war etwas innerhalb der Familie. Es war eine jüdische Sache. Und wenn jemand eine jüdische Familie kennt, dann wisst ihr, dass jüdische Familien tendieren, eine gewisse Streitkultur aufzubauen innerhalb der Familie, könnte man sagen. Also die Brüder repräsentieren mein jüdisches Volk. Die Leiter damals, sie waren neidisch. Sie haben Jesus verspottet, seine Prophezeiungen und so. Sie waren zornig, als er den Tempel geräumt hat. Sie waren neidisch. Ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament. Ich lese einfach die Versen. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun können. Da sprachen die Pharisäer zueinander. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Und dann Pilatus. Denn er wusste, dass die obersten Priesten ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Sie wollten das, was Jesus hatte. Letztendlich lehnen die Brüder ihren Bruder Joseph ab und sie verleugnen ihn. Jesus ist von unserem Volk und vor allem von den damaligen Leiter, abgelehnt worden. Als sie laut geschrien haben, wir haben keinen König. Außer dem Kaiser. Was für schreckliche Wörter. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Aber wie es so ist bei Gott, es gibt immer Hoffnung. Und die Hoffnung ist, dass ein Teil von Josefs Brüder und ein Teil von dem jüdischen Volk wollte ihr Bruder retten. Wir lesen darüber, als sie Josef genommen haben, sie haben ihn in einen Brunnen reingeworfen und dann haben sie so ein bisschen gesprochen, was sie mit ihm, besprochen, was sie mit ihm machen sollen. Und Ruben, lesen wir, Ruben, sein ältester Bruder, wollte ihn retten. Aber irgendetwas ist schiefgegangen und er konnte das nicht. Und das war auch so im Neuen Testament. Ein Teil von das jüdische Volk glaubte an Jesus Sie glaubten, dass er, der Messias, seine Jünger, die alle anderen, die an ihm geglaubt haben. Also es gab immer diese sogenannte Überrest von dem Volk, die an Jesus geglaubt haben und wollte Jesus letztendlich retten. Jetzt möchte ich ein bisschen reinzoomen auf einen Bruder insbesondere und der heißt Judah. Und Judah ist ein interessanter Fall. Es gibt hier Parallele zwischen dem Bruder Juda und Judas Iskariot. Äh, erstens haben sie die gleiche Name, nur äh, wir wissen das nicht, weil wir Hebräisch und Griechisch normalerweise nicht sprechen können. Aber Juda ist die hebräische Form von, von, Na von dem Namen und Judas mit S am Ende ist die griechische Form. Genauso wie ich auf Englisch Aaron heiße und auf Deutsch Aaron und auf Französisch Aron, Und auf Hebräisch Aharon. Und auf Arabisch Harun. Danke, Majid. Und auf Persisch weiß ich nicht. So ungefähr auch gleich. Aber es ist der gleiche Name, versteht ihr? Also das ist ganz genau gleich. Im griechischen Alten Testament, also die griechische Übersetzung, da lesen wir Judas für den Bruder von Josef. In der hebräischen Übersetzung vom Neuen Testament lesen wir Judah beim Judas Iskariot. Also, gleicher Name. Judah, der Bruder, verkauft Josef für Silbermünzen und das war der Preis eines Sklaven. Judas, Judas Iskariot, verkauft Jesus auch für Silbermünzen. Der Preis eines Sklaven. Judah war einer von den zwölf Brüdern. Ein Verwandter, jemand, der ganz nah an Josef war. Judas war einer der zwölf Apostel, einer, der ganz nah an Jesus war. Aber das ist das Ende der Parallelen zwischen Judah und Judas. Denn Judas stirbt und ist für immer verloren. Aber Judah hingegen kriegt für sich ein ganzes eine ganze Kapitel im ersten Buch Mose. Und jetzt kommen wir zu einer Kuriosität. Denn wir haben... Kapitel 37 gelesen, das ist der Anfang von der Geschichte. Josef ist dann äh, verkauft worden am Ende von dem Kapitel. Und in, im Kapitel 38 würden wir erwarten, dass es weitergeht mit dieser Geschichte. Und stattdessen, nein, es gibt einen Bruch in der Geschichte. Und da lesen wir über Judah. Und dieser Teil von der Geschichte ist nie in der Sonntagsschule, auch nie in der Kinderbibel. Warum? Ach weil es ziemlich grafisch ist sozusagen. Ähm, aber das ist ein sehr sehr, eine sehr, sehr wichtige Kapitel. Und für mich, ich bin zum Schluss gekommen, das ist der Wendepunkt von der ganzen Geschichte. Und trotzdem lassen wir das raus für die Kinder. Schade. Also, Judah macht Sachen, die Gott nicht gefallen. Er verlässt die Familie im Kapitel 38. Er heiratet außerhalb des Volkes. Etwas, was damals nicht gemacht worden ist. Und er erntet die Konsequenzen. Er verliert zwei Söhne und die Bibel oder Gott selbst beschrieb, beschreibt sie als böse, böse Kinder. Danach, das ist übrigens, warum es nicht in der Kinderbibel geschafft hat, Judas schläft unwissend mit seiner Schwiegertochter. Er wird dann, wenn es dann rausgekommen ist, vor einem fremden Volk komplett gedemütigt. Und am Ende von Kapitel 38, dieser Odyssee, kommt Jude zurück zu seiner Familie. Aber er ist jetzt eine ganz andere Person. Er ist nicht der gleiche Jude, der damals sein Bruder verkauft hat. Und es ist ähnlich auch mit dem jüdischen Volk. Die Leiter meines Volkes haben Jesus damals abgelehnt. Und kurz danach sind sie weit weg von Gott gegangen. Sie haben eine neue Religion gegründet Das rabbinische Judentum, das nichts zu tun hat mit dem Judentum vom Alten Testament. Ihr könnt es vergleichen. Und sie haben die Konsequenzen für das Volk geerntet. Wie es im Gesetz Mose steht, 5. Mose, da gibt es furchtbare Sachen, furchtbare Fluche, die Gott gesagt hat. Wenn wir nicht gehorsam sind, dann kommt das alles über uns. 5. Mose 28, 15-18. 68, wir werden es nicht lesen, aber kurz gefasst. Tod, Sklaverei, Niederlage, Tragödie, Bedrückung durch die andere, die fremden Nationen. Das, was Judah erlebt hat, erlebt mein Volk, hat mein Volk erlebt und wird mein Volk erlebt, bis es zur Buße kommt. Aber am Ende macht Gott uns zu einem ganz neuen Person. Das war sozusagen der Bruch in der Geschichte, dieser Kapitel 38. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem ähm, Protagonist, Josef. Und diesmal ist, äh, befind, befindet er sich in Ägypten. Und jetzt gehe ich ganz schnell durch die Parallelen, sonst haben wir keine Zeit mehr. Josef geht runter, hinunter nach Ägypten. Jesus geht runter zum Totenreich, als er für uns stirbt. Josef wird ins Gefängnis geworfen, ein Symbol übrigens in den Schrift für den Tod. Jesus kam bis zum Tod. Gott sorgt dafür, dass Josef wieder lebendig wird. Er verlässt das Gefängnis und wird vor einem König gebracht. Gott weckte Jesus von den Toten auf und Jesus sitzt zu seiner Rechten. Weiter, der König, der Pharao, macht Josef zum Herrscher über den Volk. Gott macht Jesus zum Herrscher und König. Und vielleicht mein liebsten Parallel von dieser Zeit, von der Geschichte. Ein fremdes Volk betet Josef an und liebt ihn, weil Josef einen Rettungsplan für das Volk hat. Die Nationen, die fremde Volke, die nicht jüdischen Völkern, lieben Jesus. Warum? Weil er sie gerettet hat. Und vielleicht ist das der Ende der, das Ende der Geschichte, das wäre schön gewesen. Oder da sind alle happy. Die Ägypter sind happy, jo, äh, Josef ist happy, er ist jetzt König. Aber es gibt halt diese anderen Leute, ne? die Brüder. Was ist mit den Brüdern geschehen? Hat Gott immer noch einen Plan für die Brüder? Hat er die vergessen? Und was ist mit dem jüdischen Volk? Hat Gott sie auch vergessen? Sind sie auch unwichtig? Hat er keinen Plan mehr für sie? Wenn seine Brüder, wenn Josefs Brüder Josef ansehen in Ägypten, sie erkennen ihn nicht. Warum? Weil er wie ein Fremder aussieht. Hat so diese komische Hut und hat keinen Bart und so weiter und so fort. Er sieht aus wie ein Ägypter. Und im Moment ist es genauso das Gleiche für das jüdische Volk. Sie erkennen Jesus nicht, weil er wie ein Fremder aussieht. Er sieht für sie wie der Gott der Christen, der Gott der Heiden, das höre ich immer und immer wieder in meinen Begegnungen mit jüdischen Menschen. Jesus ist ein Gott der Heiden. Er ist für den Heiden gekommen, aber nicht für uns. Er hat nichts mit uns zu tun. Interessanterweise offenbart Josef sich nicht sofort, denn er muss sehen zuerst, ob die Brüder sich geendet haben. Das ist auch so im Moment. Jesus offenbart sich das ganze Volk, mein ganzes Volk noch nicht, denn er muss sehen, gibt es einen Unterschied nach all unseren Nöten und Strapazen. Denn er hat sie konzipiert, um uns zurück zu ihm zu bringen. Josef prüft seine Brüder und sie überstehen den Test. Denn Judah bietet an, und das ist jetzt remarkabel, Judah kommt und sagt, ich möchte, statt dass mein Bruder für, das, für sein ganzes Leben ein Sklave bleibt, ich möchte Platz tauschen mit ihm. Das ist nicht der gleiche Jude vom Anfang von der Geschichte. Denn Benjamin mittlerweile ist der liebste Bruder geworden, der geliebteste Bruder. Und Jude sagt, stattdessen, wie er damals gesagt hat, ich verkaufe meinen Bruder, sagt er, nein, ich stehe ein für meinen Bruder. Mein Bruder darf freigehen und ich Versklave mich. Mein Volk wird auch noch geprüft werden. Das erfahren wir im Jeremia, Kapitel 30. Wer, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, Israel, das jüdische Volk. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Schlimme Sachen kommen, aber es wird besser. Als Josef sich offenbart, weinen seine Brüder und nehmen ihn wieder an. Und genauso ist es beim jüdischen Volk. Mein Volk wird erkennen, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben ihn angelehnt, abgelehnt und wir hätten ihn annommen sollen. Und wir lesen darüber im Zachariah 12. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und am Ende gibt es ein wunderbares Happy End. Josef rettet seine Familie vor dem Hungersnot und sorgt für ihre Zukunft. Er lädt sie ein, sie kommen alle nach Ägypten. Denn er sagt, wenn ihr mit mir seid, dann seid ihr in Sicherheit. Ich bin der König von diesem Land, ihr könnt mit mir leben, dann, wenn ihr mit mir seid, seid ihr in Sicherheit. Sie leben lang als Familie in Ägypten und sie haben mehr, als sie brauchen, denn Gott sorgt für sie. Und Paulus erklärt, genau das Gleiche wird mit dem jüdischen Volk passieren. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstochen ist Israel zum Teil wiederfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob, Israel, abwenden. Und dieses für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Dann ist alles zu Ende. Dann gibt es unser Happy End. Ich bin sehr schnell durch die Geschichte gegangen. Ich weiß. Ich habe wahrscheinlich einige Parallelen auch verpasst. Vielleicht gibt es für einige Stellen keine Parallelen. Das ist in Ordnung. Aber ich bin ich, ich bin halt öfters gefragt, wo ist dieses und jenes, die ich erlebe? Wo finde ich das in der Bibel? Wo zum Beispiel? Wo ist der Coronavirus in der Bibel? Wo lesen wir darüber? Und manchmal denke ich, diese großen Sachen in der Geschichte, sie sind nicht unbedingt zu finden in der Bibel, weil Sie sind nicht wichtig für Gottes Heilsgeschichte. Gottes Heilsgeschichte ist Israel zentriert. Nicht, weil wir wichtiger sind. Nicht, weil andere Nationen nicht wichtig sind. Ganz im Gegenteil. Nur, weil Gott das so gemacht hat. Für den Verlauf der Weltgeschichte ist wichtig, was mit dem jüdischen Volk geschieht. Wenn du wissen möchtest, wo sind wir in der Weltgeschichte, musst du uns nur angucken. Und dann weißt du, wo wir sind. Wir sind in den Zeiten von den Nationen, aber gleich sind diese Zeiten zu Ende. Vielleicht sitzt du da und du denkst, cool, sehr interessant mit den Parallelen zwischen jo Josef und Jesus und so weiter und so fort, aber was hat das mit mir zu tun? Sehr, sehr wichtige Frage, die wir immer und immer wieder stellen sollen. Nun, die Josef-Geschichte, es ist unsere Geschichte und wir sollen wissen, wo genau wir sind in dieser Geschichte alles, was abläuft in der Weltgeschichte, läuft ab zu einem Plan von Gott. Das ist nicht beliebig. Gott hat alles im Griff, er weiß ganz genau, wo wir sind in der, in dem, im Drehbuch. Und wir sollen das auch wissen. Nach, durch Paulus wissen wir, wir sind in die Zeit nach der Auferstehung von Jesus. Wir sind in die Zeiten der Nation. wir sind in die Zeiten, des, die Zeiten wo Josef in Ägypten ist und zum Herrscher wird. Josef rettet die Ägypter, Jesus rettet im Moment vor allem die Nicht-Juden, Leute aus den Nationen. Und weil die Josef-Geschichte unsere Geschichte ist, sollen wir auch wissen, was für eine Rolle wir zu spielen haben. Und das ist das, das ist das Wichtige und das ist das Coole dabei. Du bist nicht eingeladen, um den Theaterstück Gottes oder den Film Gottes anzuschauen. Du darfst mitmachen. Du hast auch eine Rolle. Du bist eingeladen, deine Rolle in dieser spannenden Weltgeschichte zu spielen. Auch wenn du sagst, ach, ich bin aber noch hier in Berlin, ich, ich tue nicht so viel, ich kann nicht so viel tun. Das ist egal. Gott hat dir eine Rolle geschrieben. Was ist deine Rolle? Nun, es gibt ein Parallel, die ich noch nicht erwähnt habe. Als Josef in Ägypten ist, als er Herrscher ist, erfahren wir, dass er einen Diener hat. Und dieser Diener macht alles für ihn. Es ist seine rechte Hand. Alles, was Josef sagt, macht er. Er ist ein Ägypter und äh, hilft Josef. Er, tat, er tut alles, was Josef ihm befahl. Und dieser Diener hat äh, Josef geholfen, seine Brüder zurück zu ihm zu bringen. Gott möchte uns verwenden, sein Volk zu ihm zurückzubringen. Und nicht nur sein jüdisches Volk, sondern alle Völker. Alle Ägypter sozusagen, die in diesem Hungersnot sind und die brauchen eine Hilfe. Gott möchte, dass wir anderen über diese Hungersnot erzählen und über Gottes Rettungsplan erzählen. Wir können auch lernen, dass Menschen sich ändern. Aber Menschen ändern sich, aber nur, weil Gott sie verändert das sehen wir in der Geschichte von Judah. Das finde ich so super, diese Erlösungsgeschichte, wie Gott ihn verwendet. Gerade, gerade er, der seinen Bruder verkauft hat. Am Ende kommt er und sagt, was ich gemacht habe, war völlig falsch. Und das werden wir auch sehen in der jüdischen Geschichte. Gott hat einen Plan, er wird uns wiederherstellen. Und das sehen wir auch in unserem Leben. Das siehst du auch in deinem Leben. Gott verändert dich tagtäglich, nicht weil du dich anstrengst, nicht weil du versuchst, ein besserer Mensch zu sein, nein, sondern weil er dir seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und der Heilige Geist in dir ermöglicht diese Früchte des Geistes. Und wenn du ihn kennst, er will dich weiterhin ändern, Tag für Tag, sodass du mehr und mehr wie sein Sohn aussiehst. Gott weiß alles. Das ist auch etwas, was wir lernen können. Vielleicht denkst du ja, das habe ich ähm, als Kind schon gelernt. Gott weiß alles, ist ja logisch. Gott ist Gott, das gehört zu der Rolle. Aber es ist spannend zu erfahren, wie Gott alles weiß. Gott weiß alles, was passiert ist, was passiert jetzt und was passieren wird. Und er hat alles für uns im Voraus aufgeschrieben, so dass wir über ihn und über seine Macht staunen können. Wie krass ist das? Gott hat die Weltgeschichte schon am Anfang geschrieben. Er weiß, was geschehen wird. Er weiß deine Situation. Er weiß zum Beispiel über die Coronavirus. Er weiß über die schrecklichen Sachen, die dadurch gekommen sind in der Welt. Es ist, nicht, es ist nicht, als ob Gott eines Tages vom Himmel runtergeschaut hat und hat gesagt, oh, Was ist da los? Was habe ich getan? Ich habe sie zwei Minuten einfach aus dem Auge gelassen und jetzt machen sie so einen ganzen Quatsch. Nein! Er wusste ganz genau, er ist der allmächtige Gott und dadurch können wir Mut fassen, wenn es schwierig wird. Denn wir wissen, dass am Ende, wir wissen, wir wissen wie es am Ende alles ausgehen wird. Du bist nicht allein in deinen Schwierigkeiten im Moment. Gott ist mit dir. Auch wenn es so äh, furchtbar aussieht, wie es für Josef damals im Gefängnis in Ägypten ausgesehen hat, dann kannst du vielleicht eines Tages zusammen mit Josef sagen, ihr, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk, die Ägypter, am Leben zu halten. Ist das nicht wunderbar, diese Sicht? Wenn er Mose glaubt, so würdet ihr mir glauben, denn Mose hat von mir geschrieben, sagte Jesus damals. Wo? In der Josef-Geschichte, oder sollte ich besser sagen, in der Jakob-Geschichte. Gott hat alles im Voraus gesagt, sodass wir staunen über ihn, wir staunen über seine Weisheit, wir staunen über seine Pläne, sodass wir wissen, wir sind nicht alleine sodass wir wissen, das Ganze, was geschieht, ist nicht beliebig. Sodass wir wissen, dass Gott uns einlädt, eine Rolle in seiner Geschichte zu spielen. Papa, darf ich mitmachen? Ja, du darfst und hier ist deine Rolle. Und ich möchte abschließen mit einem, einigen Versen aus dem Römerbrief, die meine Gefühle sehr gut ausdrucken, nachdem ich die Josef-Geschichte gelesen habe. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.